Mahlzeit. Na, das hat ja was ausgelöst gestern das Video äh, über den ARD-Extra-Beitrag. Äh, ja, jetzt kann man geteilter Meinung sein, wie auch immer das kann heißen. Ja, das ist alles geplant, glaube ich auch. Natürlich ist alles geplant. Und erinnern wir uns an Wilhelm Busch. Nur eine starke Regierung erlaubt das Singen verbotener Lieder. Und hier wurde mal etwas Verbotenes gesungen. Gut, jetzt könnte man auch sagen, okay, eine Wenn-Dann-Gleichung, wenn das alles ungefährlich ist. Na dann, weg mit den Masken, Na, könnte man sagen. Gut, ähm, natürlich heute in den Nachrichten, Donald Trump ähm, ist ja von seinem Krankenbett wieder auferstanden. Und ich habe mich natürlich in den Nachrichten noch ein kleines bisschen umgetan. Und äh, das ist vom Fokus, ja vom Fokus. In seiner Videobotschaft rutscht Donald Trump ein verräterischer Satz heraus. Habe viel gelernt. Ähm, wenn ich zum Beispiel denke, es ist alles schlimm und mache dann selbst die Erfahrung, dass das alles für mich nicht so schlimm ist, dann habe ich auch viel gelernt. Den Satz, den kann man auslegen, wie man will, und ich, natürlich wurde von dem äh, Berater des Präsidentschaftskandidaten äh, von Anthony Blinken, also von Bidens, ähm, Biden ist ja der Kandidat und Anthony Blinken ist sein Berater, wurde natürlich sofort abgestraft, so ungefähr wie, pass mal auf, du kannst ja die ganze Zeit, äh, du hättest ja eher schon lernen sollen, jetzt erst, wo es dich selbst betrifft. Wieso? Natürlich, man kann den Satz auslegen, wie man will, aber es geht um Logik. Und äh, Logik, da lassen wir die Zahlen sprechen und da lassen wir doch äh, Professor Streeck sprechen. Warum denn nicht? Bloß nebenbei, guckt euch das mal an: also 200 Kilo, also 200.000 Tote. Ne? Gut. Ich habe mal ganz schnell gerechnet und zwar: die Rechnung war so: 200.000 Tote durch 330, 320 Millionen sind es ungefähr, durch 330 Millionen Einwohner der USA ergibt 6,06 und so weiter, mal 10 hoch minus 4. Und damit man das als Prozentzahl direkt hat, nimmt man dann mal 100 und das sind 0,06 Prozent. Also, jetzt kommt die große Frage, ist es denn so gefährlich? Kommen wir zu... Ach, Mannometer, Junge, Junge, Junge, kleinen Moment, das kriegen wir wieder weg, diese... Ich will doch den schönen grünen Rahmen drum machen. Virologe Hendrik Streck fordert ein Ende der Verbotspolitik in der Corona-Pandemie. Und das gestern, am 5. Oktober... Um 14 Uhr. Ich wurde schon darauf hingewiesen, habe mir das durchgelesen habe mich dann allerdings so ein bisschen über dieses, naja, Runge also Eire von Strick geärgert, weil... Ja, und dann ist es so, und dann ist es so, und dann müssen wir aber trotzdem Abstand und trotzdem masken. Ist klar, dass der Mann sich nicht so deutlich äußern kann. Aber hier, das, das fiel mir doch auf, ne? Strick wies darauf hin, ich highlighte das mal, dass die Sterblichkeitsrate höchstens bei 0,37% liege. Die gut erforschte brasilianische Metropole Manaus melde eine Sterblichkeitsrate von 0,28%. Ich denke, in Brasilien ist alles so schlimm. Ja, ich meine, klar, jeder Tote ist schlimm, aber wenn ich mir das so angucke. Und jetzt kommen wir doch wieder zurück. Ich habe das schon ein paar Mal gemacht und dargestellt, Our World and Data. Da sind, das ist absolut äh, ernst zu nehmen, da sind sämtliche, ich verlinke es euch, äh, sämtliche äh, Daten zusammengefasst und da kann man dann ganz einfach mal in den Zahlen nachgucken. Und jetzt habe ich jetzt, äh, habe ich verschiedene äh, Länder genommen und Australien, Brasilien und so weiter und allen Ist gemeinsam, dass die Sterblichkeitsrate, ich habe es hier wie folgt angeklickt, confirmed das, also bestätigte Tote und dann per Million People. Äh, dann ist es leichter zu rechnen. Ne? So und jetzt gucken wir uns das mal an. Na manchmal rutscht das. So, ganz oben steht, also hier in dieser Zahlenkolumne, ganz oben steht Brasilien, danach kommen schon die äh, USA. 3,27. Und jetzt sagen wir äh, 3,27 Nehmen wir das mal einfach als nicht per Million, also pro Million, sondern sagen wir einfach pro 1000 dazu und rechnen mal. Also 3,27, wir sagen nochmal zurück, wir haben ja bei den USA Werte 3,1, 2,17, sagen wir einfach 3, das geht ja, lässt sich machen. 3 geteilt durch, wir sagen mal 1000, nicht pro Million. Ist gleich, ja jetzt sieht man schon, das sind 0,03%, aber für die, die es gerne mit der Hand ausrechnen, also mit dem Taschenrechner eintippen, mal 100 nehmen, dann haben wir die echte Prozentzahl und das sind 0,3%. Und das ist doch das, was Professor Streeck sagt. Mein Gott, höchstens mal bei 0,37%, aber letzten Endes 0,28 Ich werde euch diesen Artikel nochmal verlinken und genauso äh, Our World and Data, damit ihr das auch mal ein bisschen nachspielen könnt. Ihr könnt dann hier wunderschön andere Länder eingeben und dann hier lang fahren. Ihr könnt den Zeitraum hier entsprechend zusammenschieben, was euch interessiert oder sonst wohin schieben. Und <lacht> das meine ich jetzt äh, unten den Schieberegler und so weiter. Also, mich beruhigt das total, denn wenn es sogar Professor Streeck sagt und gestern kam es ja sogar in der ARD, dann muss es doch wirklich nicht mehr schlimm sein. Denn er sagt, auch die Angst vor dem Coronavirus sei häufig irrational. Gut, ich wünsche euch einen schönen Tag und hoffe, das hat mit zur Beruhigung beigetragen. Bis zum nächsten Video und damit das alles wirklich ein bisschen schneller geht, macht was, aber macht's gut, was wir machen. Dazu der Link für alle die, die mit dem Handy gucken, das wird immer wieder gern genommen. Hier kommt der Link, wie komme ich in die Videobeschreibung, da steht was wir machen und hier drüben der Link zum Kommentieren. Also, bis dann, tschüss. tschüss.